Servus, liebe fca der Marco. Ähm, da euch jetzt gerade wahrscheinlich daheim befindet, möchte ich euch ähm, meine drei Lieblingsübungen von unserem stabi programm zeigen. Seid gespannt! Die erste Übung ist für die Bauchmuskulatur. Ihr könnt natürlich so viele Wiederholungen machen, wie ihr wollt oder könnt. Die zweite Übung kennt jeder von euch, die ganz normale Liebeschnutz. Nummer 3 sind die klassischen Ausfallschritte. Aber hier gilt wieder wie ihr wollt, ihr könnt mit oder ohne Gewicht machen. Ja. Viel Spaß beim Trainieren und denkt immer dran: bleibt gesund und bleibt fit. Euer Marco.